Kein Licht in die Werkstatt und keine Ahnung von Leuchten. Da seht ihr genau, welche Lichtstärke für was gut ist und wo sie hinkommt. Ein ins Kinderzimmer, ein in die Werkstatt. Nun wisst ihr Bescheid, mit Lightcycle seid ihr immer erleuchtet. Bis bald, euer Conny.